Herzlich Willkommen, Uhu. Hallo Nicky. Heute geht es um BenQ. Wir haben hier zwei neue Modelle bekommen. Richtig, also BenQ, klar wir kennen sie ja von den Heimkino-Beamern, sehr beliebte DLP-Heimkino-Geräte in allen möglichen Preisklassen. Ein zweites Feld, wo sich BenQ sehr betätigt, sind die portablen Projektoren. Genau. Das ist ja seit ein paar Jahren durch die alternative Lichtquellen, vor allen Dingen LED, in Kombination mit DLP, sind Projektoren unglaublich kompakt und unglaublich robust geworden, sodass man sie tatsächlich mit in Urlaub nehmen kann mit und so weiter. Die und sind eben mobil und die haben jetzt alle irgendwo haben die eine gewisse Idee dahinter. Ne? Genau. Hier haben wir zum Beispiel, das sind ja schon mal zwei Modelle. Das, das sind jetzt schon genau ältere modelle das ist der, der GV1. Ja, der ist halt ultra kompakt. Das ist so ein Gerät. Lautsprecher direkt eingebaut. Also einfach hinstellen und projizieren. Ne? Das ist sowas für eine Küche, dass man da mal vielleicht ein Rezept mal an die Wand projizieren ja. kann ja, und hat dann äh, ohne großen Aufwand 100 Zoll oder 50 Zoll. Oder ein paar YouTube-Videos mit Freunden gucken. Das sind halt portable Geräte. so. Ähm, das sind jetzt keine klassischen Heimkino-Projektoren. Natürlich kann man dann auch mal einen Film gucken. Ja. Aber das sind ähm, Halt einfach die, da steht eigentlich die Mobilität im Vordergrund. wir mal, wie, was kann man denn da anschließen? Ähm, ja, hier ein USB-Schnittstelle, die werden dann halt hauptsächlich auch über, über, über Funk gesteuert. Ja. Ja. Aber das hat seine Limitation. 480p ist eigentlich nur eine, eine WVGA-Auflösung, also 480p rund. Ähm, und äh, 200 Lumen. Das heißt, das ja. sollte schon dunkel sein. Aber ja, gut, das sind, das sind aber dann tatsächliche -Lumen. Ja, Das heißt also, das ist dann schon... Das, das sind schon echte Lumen. Wenn man das Bild nicht zu groß zieht, dann ist das schon... Genau. Glaubbar. Ja, ja, 200 ist ja. gar nicht so Zum dunkel, Tag. wie man denkt. Also das ist äh, das ist schon... Damit kann man schon was gucken. Ja, dann gibt es den GS2, da ist man einen Schritt weiter gegangen. Der hat mehr Auflösung. Der hat auch, glaube ich, 500 Ansi-Lumen. Der hat 500, das ist schon wirklich hell. Ja. Definitiv, das ist nicht wenig. Und äh, was interessant ist, was wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal ist, der ist, äh, der ist äh, Spritzwasser geschützt. Das heißt, das ist wirklich so ein Gerät, das kann man outdoor verwenden. Äh, da kann also auch mal nass werden. Wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte ich mal hier eine Spritze mitgebracht. Ne? Ja. Oder ein Glas Wasser. Genau, ein Gartenschlauch. Ja, Gartenschlauch. <lacht> äh, ja, den kann man auch, äh, sagen wir überall mit hinnehmen. Der ist, äh, soweit ich ge Na, mal, gelesen habe... Ist der sogar stoßfest? Man kann ihn sogar, der kann auch mal runterfallen. Ist alles bei LED sowieso viel unkomplizierter als bei einer Lampe. Ja, also genau. Sehr das, robust. Also LED-Geräte, LED, das ist, das wird passiv, das ist wie so ein Chip. Da kann nichts abbrechen und so weiter. Und DLP ist auch eine extrem robuste Projektionstechnologie. Da ist keine Mechanik in dem Sinne mehr drin eigentlich. Also, ja. und ja, die Anschlüsse habe ich das ist auch hier hinter Gummi. Man sieht hier, man hat HDMI. Man hat hier dann eine USB, da kann man dann selber einen Speicherstick reinstecken und so weiter. Also das ist eine ganz nette Sache. 27p war die Auflösung, also immerhin schon HD, aber natürlich nicht die, der aktuelle Stand von Auflösung. So, und jetzt müssen wir das alles mal vergessen. Das sind die alten Modelle. Jetzt äh, tatsächlich, BenQ äh, hat jetzt diese Reihe fortgeführt. Ähm, ich persönlich weiß gar nicht, die werden glaube ich weiter im Programm, ich weiß nicht. Die, die kriegen jetzt als beide noch große Brüder. Genau. Und die haben wir hier drin versteckt, wir wollen da ein bisschen entspannen. Sehen jetzt auch schon sehr schöne Tragetäschchen, genau. dass das Ganze auch... Ja, hier war auch schon so ein Täschchen dabei, das, genau. war jetzt, ja, das hast du bloß jetzt nicht Das habe ich jetzt genau nicht, äh, das habe ich schon vorher ausgepackt, da war ja. so, ein, so eine Tasche dabei. Gut. So, der, fangen wir mit dem an, das ist ja der GV1, der kriegt jetzt den Bruder GV30. Und äh, ja, lustig ist, also man muss das ja bank lassen, die sind wirklich kreativ, denn dieser Projekt dort jetzt auch wieder eine sehr ausgefallene Form. Die ist nämlich Ach, VW Käfer. <lacht> okay. Das war doch immer so, ne? Mich erinnert das eher an eine Filmrolle, muss ich ehrlich sagen. Und es gab mal äh, vor, drei, vor einigen äh, Zeit auch mal... Aber ich muss sagen, hier die, die Box, die ist ja schon. Äh, genau, also zwei angehen. Schwerpunkte. Einmal dieses runde Design, da gehört dieser Fuß dazu. Das ist halt witzig, man kann den halt so hinstellen. Muss man andersrum machen? Ja, hier, hier kommt das Licht das, das heraus. Licht man kann ihn jetzt einfach hier so da drauf stellen und dann projiziert der an die Decke zum Beispiel. Oder. Man kann ihn. Das kann man ja, sagen wir mal, äh, sitzt im Bett. Ja? Genau. Und, äh, Richtig, dann, dann kommt man das auf den Nachttisch, stellt man das auf den Nachttisch und, und kann ihn so hinstellen. Ja. Dann projiziert er Eben Deck. mal an die Decke. Ja. Und dann man kann ihn aber auch tatsächlich so hinstellen. Und wenn man den jetzt in ein Regal hinstellt, kann der auf den Tisch projizieren. Und dann zum Beispiel ne, kann man, was weiß ich, in der, in der Küche auf den Tisch projizieren, kann man ein bisschen YouTube-Kochkurse direkt nachkochen oder sonst was. Oder. Äh, morgens sich die Zeitung vielleicht auf den Tisch projizieren, <lacht> ich weiß es ja, nicht. Ja. Also das sind immer so also spontan, das ist auf jeden Fall sehr witzig gemacht. Ne? Und man kann ihn auch einfach horizontal... Also insofern, eigentlich eine lustige Idee. Ähm, BenQ, BenQ ist auch sehr stolz äh, auf die Lautsprecher da drin. Also die werden beworben, dass das wirklich guten Klang hat. Man sieht, das ist eigentlich hier alles... Äh, das sind alles man hier äh, Lautsprecher-Ausgänge, soweit ich das weiß, auf beiden Seiten, Stereo. Ich glaube sogar ein Subwoofer 2.1 Systeme. Ja. Toll. Und er hat eine Lasche oben, von der ich das mir noch nicht so Marian ganz habe. Sound Band. by Triolo. Ja. Das kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Das gehört dieser Fuß zu, eine schöne Fernbedienung, Das ist momentan jetzt so, das packt BenQ bei allen seinen Geräten bei. So eine. Äh, ist so eine echt schöne Fernbedienung. Das ist ja Android TV. Ne? Also das ist genau. Ja, das ist ja beim nächsten TV. Punkt. Also die, gegenüber dem GV1 ist die Lichtleistung verhöht worden von 200 Lumen auf 300 Lumen. Die Auflösung wurde deutlich verbessert von 480p auf 27p. Und es ist jetzt ein smartes Betriebssystem drin äh, und zwar das äh, Android TV. Ist der Stick ist der jetzt noch hier in der Verpackung oder ist er jetzt schon im Gerät? Guck mal. Das äh, weiß ich bei dem Gerät jetzt hier nicht. Ich hier. Ob der die, noch hier ist er extern. Der ist äh, schon im Gerät drin. So. Ja. Und äh, ja, damit kann man dann halt streamen und ist halt unabhängig von äh, externen Zuspielern. Ja. Also auch ein sehr nettes ja, Streaming. Gerät. Streaming ist ja sowieso das A und O. Man hat ja heutzutage zu Hause ein Flitzbox, man hat ein eigenes Wifi-Netz -Wifi und da wird ja gestreamt auf kommen raus. Ja. Das genau. ist ja die große Mode, ob das jetzt äh, da Zoom ist oder ob das jetzt ja. Netflix ist. Inzwischen hat man ja bei den bei Diensten den auch eine Datenflat. Ne? Also ja, man kann sich das, das ja aussuchen, inzwischen, ob man jetzt. Äh da kannst du hoch und runter zerkennen. Das heißt, das geht noch nicht mal mehr aufs Volumen, wenn man da äh, äh, Filme guckt. Wie nennt sich das, wenn man den Shop gekündigt hat hm. und dann nur noch äh, äh, Serien guckt? Ich, ich, ich weiß nicht, das Serien-Dauer äh, gucken, Binge-Watching heißt das. Binge. Heißt das. Bin Also ja. das, wann hier, hier ist die Gefahr <lacht> groß. <lacht> ja, genau, richtig. Sieht auch schon ein bisschen aus wie eine Filmrolle, keine Ahnung. Ja. So, das ist, äh, das ist der GV30. Jetzt gibt es noch ein Topmodell, und zwar, das ist dann der große Bruder vom GS2. Das ist der GS50. Der äh, kommt jetzt erst auf den Markt, den kann man jetzt schon das vorbestellen. Und, äh, also ich finde es wirklich lustig, äh, BenQ gibt sich wirklich... Mühe auch mit dem Design, Ihr seht keine zwei man gleich aus. Ne? Das haben wir hier wieder ein. Ähm, man merkt es schon, dass das der Nachfolger von GS2 ist, denn er ist auch gummiert. Er hat hier auch schon wieder die Anschlüsse hinter, hinter so einer äh, spritzgeschützten äh, Blende. Denn auch dieses Gerät ist äh, spritzwassergeschützt. Das ist auch wieder auch ein Outdoor-Projektor. Ähm, okay. So wird er auch beworben ähm, von, Moment, da ich... von BenQ, dass man den halt auch äh, draußen verwenden kann. Natürlich braucht man noch irgendwo Strom. Das ist, ich äh, sehe so. gerade hier, der, ähm, der Dongle für Outdoor ja, TV ist das auch ist es, schon das verbaut das im Gerät. Ne? Ja. Er hat auch hier so eine, so eine Tragetasche, so eine Tra Tragelasche. Ja, das ist natürlich hier für erstmal Lifestyle-Produkt und dann äh, natürlich hier für, ja. für Hobby und für Freizeit. Ja? Also für genau. alle Aktivitäten, die man so Outdoor macht. Richtig. Nimmt man das Ganze mit und, äh, und hat dann praktisch äh, Unterhandlungen für die ganze Familie unterwegs. Genau. Ja? So, und hier haben wir jetzt technisch ja. praktisch das High-End-Modell. Denn dieses Gerät ist das hellste mit 500 Lumen. 500 Lumen ist wirklich schon, äh, also das ist schon wie so ein Heimkinobeam am Eco-Modus. Ne? Ja. Und ähm, tatsächlich äh, Full-HD-Auflösung. Also hier ja. haben wir jetzt dann die vollen 2 Megapixel. Also 1080p. 1080p, genau. Das ist ja durchaus immer noch Stand der Technik für Fernsehen und, und viele Serien. Ja, und es gibt ja sehr viele 4K-Beamer, die sind, die shiften ja, genau, das richtig. Heißt also die haben eigentlich im Prinzip auch nur 10, 80. Ja, und man PS. muss ja auch mal sagen, wer jetzt YouTube äh, hin und da guckt oder wer Fernsehen guckt, der guckt ja selten in 4K bis jetzt. Also das ist, ähm, das ist ja schon noch ein bisschen der High-End-Markt, ja. der 4K-Markt. Also die grobe Masse ist immer noch Full HD. Und damit ist das Gerät dann voll, äh, voll für ja. ausgerüstet. Ja. Und auch hier diese Fernbedienung ist genau die gleiche. Das ist die, die gleiche. Äh, das ist diese Android-TV-Fernbedienung. Ist wirklich äh, schön gemacht. Ja, noch eine kleine Werbungstropfen. Die Plätzteile sind extern. Äh, hat aber auch zwei Gründe. A, ähm, Platz ist, äh, spartes Platz im Gerät. B, äh, ist das natürlich äh, Gleichstrom. Und man kann hier natürlich auch, wenn man jetzt einen Wohnwagen hat, oder so, die Stromquelle ersetzen sich durch, durch eine andere. muss man natürlich nur aufpassen, dass man äh, die richtige nimmt. Die arbeiten alle mit 19 Volt. Das machen auch viele Notebooks, ja. das heißt viele Generatoren in, in Wohnwagen, also können das. Und dann kann man den eben äh, mobil benutzen, ohne dass man auch mal äh, hier 220 Volt oder so braucht. Also Deshalb genau. haben diese Geräte externe Netzteile. Das ist äh, auch ganz gut durchdacht. Das Streaming kommt raus. Ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle, wir haben ja jetzt erstmal genug gesehen. Ja, jetzt schaut wir äh, mal an. Die wir Emissionen haben ja jetzt so sind groß und jetzt würde ich sagen, wir schalten das Ganze jetzt mal ein. Wir schalten einfach mal ein, weil wir haben ja so eine kleine Leinwand haben. sowas könnte man ja auch mitnehmen ne, zum Zelten. Genau. Die ist aber jetzt gerade Wasserfest. Ja? Ja, okay. Oder okay. nur einmal Wasserfest. Einmal Wasserfest. <lacht> das, noch. das ist aber doch so eine Art ah, PVC. Ja, gut. Genau. Okay. Und, äh, und das machen wir jetzt gerade mal. schließen Moment wir jetzt schon. alles mal an. Genau, das ist ja schnell gemacht. Ähm, da hat wir ja betont, wie einfach das ist. Machen wir das jetzt einfach mal live. Ne? Ja. Ihr habt das Gerät auch noch nicht an. Das lassen heißt, wir uns nämlich auch mal überraschen, ob das wirklich alles so einfach geht. Wir sind jetzt zwar nicht auf dem Zeltplatz, ne? Ist ja auch schon da ein bisschen Hier habe eine Arbeitsweise wie bei einer Taschenlampe. Das ist ja alles sehr unkompliziert. Man kann eigentlich nichts falsch machen. So. Weil früher die Lampengeräte, die waren ja, da hätte man wenig Spaß damit gehabt, wenn man da einmal den Stecker einfach rauszieht. Eingesteckt, leuchtet. Das machen wir mal an. Er hat angeblich Autofokus, finde ich sehr interessant. Das heißt, er stellt sich von selber scharf. So, Moment, er denn hier Einst ah, Hier ist der einstellbare Fuß. Okay, interessant. Schaut mir mal an. Da müsste er jetzt schon direkt ein Bild. Oh, da ist es schon. Da kommt schon das Bild. Ein bisschen hoch. So. So. Autofokus heißt ja, dass der sich von selber scharf stellt. Ich sehe hier auch kein Schärferad an dem Gerät. Das wurde auch nicht vergessen. <lacht> <lacht> da war schon die erste Meldung: Android. Oh, ja, ich sehe den Autofokus. So, dann der Autofokus. Ja, Stehle aber das stand nicht der, es, so. da stand nicht Autofokus, da stand eben, hat man da jetzt ganz hier vorne... Ah, oh, doch, jetzt stellt er sich gerade scharf. Jetzt hast du, gerade verwirrt, der war gerade bei sich scharf. Sind. Ja, Dann muss warten, bis ich fertig bin. Das war aber ganz interessant. Okay, der ist jetzt tatsächlich scharf. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder stellen wir die Line gemacht gerade. Er kann auch von der Seite projizieren. Das bewirbt BenQ. Das kann er allerdings nicht automatisch. Das muss man dann manuell korrigieren. Und das erkennt er dann Fernseher und Android Smartphone einrichten. Nein, das wollen wir jetzt nicht. So, aber WLAN auswählen. Aha. Kann man aber trotzdem äh, nochmal hergehen und... Äh den nochmal scharf stellen. Das schauen, das, gleich, sehen, das schauen wir gleich. Das schauen wir gleich mal. Gucken wir gleich ja, jetzt machen wir erstmal. Richten wir ihn erstmal ein. Wir müssen jetzt das A. Ja. Das A ist von dem B. Der hat auch eine Hintergrundmusik. Ja, ich habe es auch gerade gehört. Ich mach mal lauter. Ja. Oh man, hat immer schon. Das ist ja gut klanger. Definitiv. Also, so, jetzt bin ich fertig. Wo ist hier jetzt denn der Beenden? Ja, und da haben wir schon die typische Android-Benutzeroberfläche. Und da sehen wir hier crime Video, YouTube. Bitte nochmal, ähm, bitte noch mal bevor du da äh, geh nochmal in das Grund. In wir das gucken das, jetzt nochmal da, in das Menü und gucken nochmal, ob man nochmal das Autofokus, ob, noch äh, ob man das manuell nochmal kann. Alle Projektoren einstellen. Gucken wir mal. Ja. Bild. Dadurch, dadurch ja. dass ich natürlich jetzt die Leinwand da, Wir machen das jetzt mal. Autofokus. Es wäre jetzt ein bisschen unscharf gewesen. Ja, Achtung, wir probieren es. Eckenanpassung, Trapezkorrekturen. Schauen wir uns das mal an. Eckenanpassung. Eckenanpassung heißt, dass man, dass man äh, da sieht man es jetzt, dass man die, die horizontale Geometrie anpassen kann. Also, wenn man das Gerät nicht schräg zur Leinwand stellt, so wie hier jetzt, dann sieht man ja, dass das. Da müssten wir ein bisschen näher dran Dann kann man die, die Geometrie anpassen, horizontal. Ja. Ansonsten macht er nur den Trapezausgleich. Das macht er automatisch. Und wenn er jetzt nach unten ist, passt er das an. Da sieht man es. Und nach oben. So, mit der Schärfe. Und jetzt schalten wir mal das Gerät nochmal ein, aus, das kann man ja ganz unkompliziert Oder wir gehen mal mit der Leinwand näher ran und gucken, oder ich gehe mal mit dem Beamer näher dran. Genau. Und jetzt testen wir das einfach mal, weil er will nicht echt sein. So. Aha, jetzt macht er eine scharfe Korrektur, tatsächlich. Jetzt ist er auch scharf. Jetzt ist er scharf. Ja, du hast das ja eben unterbrochen. <lacht> ja. Jetzt ist er total unscharf. Moment, jetzt warten wir mal. Jetzt müsst ihr ja klar. selber merken, dass er unscharf ist. Vielleicht muss ich die Empfindlichkeit auf höher stellen. Man konnte ja die Empfindlichkeit einstellen. So ungefähr sehe ich auch, wenn die Scheibe nicht geputzt ist. <lacht> <lacht> so, ich stelle mal die Empfindlichkeit auf hoch, ja? Jetzt müsst er ja nun wirklich merken, dass er nicht mehr richtig scharf sieht. Ah, jetzt. Ja, jetzt ist er scharf. Okay. Also wir stellen fest, äh, jetzt ist er richtig scharf. Bis er das mal macht, muss man ihn anscheinend ein bisschen provozieren. Ja. Es funktioniert im Sinne, aber es könnte ein bisschen, bisschen spontaner sein. Ne? Ja. Okay. Aber jetzt ist er tatsächlich scharf. Das funktioniert tatsächlich. das ist, es, wenn, wenn du, wenn du nicht lang äh, experimentierst und du kriegst, äh, hast gleich, sagen wir. Äh, die Bildgröße, die du haben willst, und um ja. diesen Abstand, schaltet ein. Er muss sich hier ja dann äh, bei, bei dem, bei dem äh, wir, im Erstbetrieb, muss er sich hier ja einstellen. Ja, du hast ihn eben e auch mitgebracht. Das, das ist der klassische Modus, so bin ich eben. Ich habe ihn jetzt natürlich durcheinander gemacht. Genau, also, als er sich eingestellt hat, hast du die Leine. Darauf war er dann noch nicht äh, ganz vorbereitet. Ganz genau, und jetzt äh, hat er gedacht, äh, ich bin ja schafft, was soll ich denn jetzt einstellen? Und äh, das hätte ich natürlich jetzt ganz einfach beeinflussen können, indem ich einfach den Projektor ausschalte und genau. einschalte. Ja? Richtig. richtig. Oder, oder, oder ich warte, halt, bis ja. er es erkennt. Ja? Genau. genau. Ansonsten eine ganz nette Sache. Ähm, klar, es war jetzt auch bei anderen Geräten nicht so schwierig, die Schärfe am Fokus einzustellen. Ne? Ähm, aber oh, ein bisschen Luxus mehr war wieder. Ne? So. Ja. Ähm, ja, ansonsten Android TV. Er ist tatsächlich also, ähm, wir haben das ja jetzt hier Scheinwerfer an, ähm, ich weiß nicht, ob wir mal komplett abdummeln. Ich machen. mache jetzt mal komplett alles aus, dass man mal sieht, äh, Genau. wir haben hier die riesen Spots jetzt hier an. Ich mache die jetzt mal aus. Damit und dann man mal wirklich dann... sieht, was man mit so einem Gerät schon erreichen kann. So, und das ist doch schon mal ganz sportlich. Definitiv, ja. wir haben ja immer noch Licht an. Ne? Also, ich mache mal YouTube. So. Leute, wir sind zurück. Wir oh, Da muss man auch sagen. Also für ein ab unterwegs zeigt das vollkommen. Das ist auch Bluetooth, das heißt, der kann auch als Speaker benutzt werden. Also wenn man nur Musik hört ja. oder Fotos gucken will und dabei eine Musik abspielen will oder sowas. Da ja. klappt das recht. Es recht gut. Mal im Schlafzimmer benutzen. Ja, das ich meine, auch gut. wenn er, äh, auch er kann natürlich in alle Richtungen projizieren. Das ist LED-Projektoren äh, vollkommen egal, ob man das an die, an die Decke projiziert, auf den Boden projiziert, ob man den so stellt. Äh, das, oder, ist oder, dem also, egal. Das, das ist dem alles egal, richtig. Man muss natürlich. Ich will jetzt gerade mal. Ah, jetzt stellt er sich über. Jetzt klappt das sehr gut. Ah. Ah. Sehr gut. <lacht> er versucht seine Ehre zu retten. Sehr gut. Äh, gut. Ich mache gerade mal, mal Runde, weil wir haben ja hier hinten dran eine Kontrastleinwand. Die ist zwar jetzt für. Ja, ist die, jetzt die ist ja eigentlich für andere, genau, andere Anwendungen gedacht. Aber jetzt sagen wir mal, ich habe jetzt später auch noch eine Kontrastlade, ne? aber man kann es ja trotzdem mal, mal spaßhalber, dass das natürlich ja, äh, das hier dann Gründen noch viel schöner aussieht. Ne? Jetzt auch sieht man jetzt, ja, dass hier auch die Geometriekorrektur direkt funktioniert. Ach, jetzt macht er sich sogar auch ja, wieder scharf. Ja. Aber jetzt übertrifft er sich gerade. Ja, ja. sogar also schräg. Also das funktioniert wirklich Das gut. ist total schräg. Ja, das ist <lacht> wirklich <Okay>, schräg. Wir auf den Kopf. weil also wir das auch merken. Aber, nee, das er Schlaft, nicht. tut er nicht, ja. Nee, aber du kannst dann bestimmt, äh, kann man denn... Zack? Ah ja, das klappt ja wirklich. Aber finde ich nicht schlecht, muss Ich muss jetzt auch mal sagen, äh, Bravo, die äh, Qualität... Ja. Nicht schlecht. Nee, wirklich. Er ist auch leise. Also, das so ist kein besonders lautes Gerät. Ne? Also ich muss jetzt sagen, auch wenn die Leinwand jetzt hier nicht äh, für. Genau, also man muss jetzt dazu sagen, diese Leinwand klaut jetzt ungefähr 70% Licht, weil wir gerade drauf projizieren. Wir können aber eins mal eins machen. Wir stöpseln jetzt mal ab. Ich habe hier hinten, habe ich ein, so eine geteilte Leinwand mit Kontrastseite und mit, äh, sagen wir mal, äh, mit erhöhter Helligkeit. Ja. Und das können wir uns jetzt nochmal angucken. Schauen wir uns nochmal an. Bitte. Und ansonsten sind wir jetzt soweit durch. Äh, Wer dann noch irgendwie Fragen dazu hat, einfach die Fragen stellen in den Kommentaren und wir beantworten die dann. Und ansonsten finden Sie alles auf der Homepage. Richtig. Ja, auch die Preise. Gut. Gut. Also wie gesagt, wir zeigen jetzt nochmal kurz eine Impression auf unsere Leinwand. Jetzt stellt er sich scharf. So. So, jetzt ist er scharf gestellt. Ja, wir haben einfach mal spontan hier hingestellt. Ist jetzt nicht 100% gerade, aber das soll ja auch, wir wollen ja auch ein bisschen so den, den, den spontanen Einsatz simulieren. Das ist eine Kontrastleinwand. Das ist eigentlich das ist zumindest die Hälfte. Die da Hälfte. Das ist eine, eine, eine genau eine ein Split Screen Demo Leinwand. Auf der rechten Seite sehen wir die Kontraststeigernde Leinwand und links sehen wir matt normales matt Weiß. Und dann haben wir einen direkten Bildvergleich. Ähm, in Sachen Kontrast. Wir rufen jetzt mal YouTube auf. Man sieht, glaube ich, schon äh, direkt am, am Anfang, dass der, der Schwarzwert besser ist auf der, auf der rechten Seite. Und äh, auch einfach der Inbildkontrast höher ist. Ja, das kann man an diesen Szenen tatsächlich, das kann man sogar bei diesem Werbespot schon sehr gut erkennen. Und was auch auffällt, ist, dass dieser äh, kleine Beamer das ist jetzt eine Bildgröße von 100 Zoll, nehme ich mal an. Ja. Also, wir haben hier tatsächlich eine Diagonale von zweieinhalb Metern. Und man sieht eigentlich, dass der Projektor dafür hell genug ist. Also, tatsächlich ist der für so einen Heimkinoabend. Ja, ich würde jetzt aber nicht, nicht so unbedingt eine Kontrastleinwand jetzt hier wählen, weil da hat er jetzt doch nicht, äh, sagen wir mal, das würde ich ab 1000 Anselum aufwärts, ja. äh, macht das richtig Sinn, weil das ist ja auch. Gleichzeitig ein Schutz gegen äh, Streulicht oder ja, Tageslicht. Ja, richtig. Man sieht auch hier, dass die linke Bildhälfte deutlich heller ist. Links entspricht einem Gen von 1,0. Ähm, Aber das Bild ist brauchbar. Das ist schon sportlich. Ja, definitiv. Ja. Und äh, wie, wie lange kann man da jetzt zum Beispiel schauen? Ja, das ist das Schöne, das LED LED ist LED-Gerät. LEDs sind die langlebigsten Lichtquellen auf dem Markt. 20.000 bis 30.000 Stunden hält er jetzt so durch. Nicht? Und genau. er hat auch keinen hohen Lichtverlust. Das heißt, diese Helligkeit, die er jetzt hat, die hat man über viele, viele tausend Stunden. Und nach 20.000 Stunden hat man immer noch 50% Resthelligkeit. Mhm. Also nach 20.000 Stunden, und da reden wir von 10.000 Spielfilmen, das muss man sich mal vorstellen, dann hat er immer noch... 250 Lumen nach 10.000 Spielfilmen. Wir sprechen jetzt, also wir, wir projizieren jetzt mit dem GS50. Genau. Der, das ist, der, ist, der, ganz, der ist ja im Moment, im Moment nur vorbestellbar. Richtig, genau. Ja? Und wir werden dann anschließend, wenn wir uns noch mal die Arbeit machen, und werden auch den GV... Den schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz an. Wie heißt der GV30, GV GV den schauen wir uns jetzt auch noch mal in der Praxis kurz Das ist dann der, der sich dann mit den großen Boxen, die, links die Filmrolle, genau. Ja. Und genau mit diesem VW-Käfergriff. <lacht> <lacht> ja, okay. In der machen wir das mal. Gut, das machen wir jetzt anschließend. Ja, mit der Kontrastleinwand jetzt ist das schon ein bisschen dunkel rechts. Ja, mal gucken. Oh, was machst du denn jetzt? <lacht> ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass dieses Gerät kreativ eingesetzt werden kann. Deshalb probieren wir es jetzt mal. Wir sind jetzt einfach mal, haben die jetzt hier hingestellt, also hier an der, an der Herdplatte. Auf die Herdplatte sollten man da vielleicht noch bestellen. Und jetzt projizieren wir einfach mal nach oben. Und man sieht tatsächlich, er stellt sich direkt scharf. Scheiße, scharf. Er macht eine automatische Tapetskorrektur. Und äh, jetzt gucken wir mal. Das kann man nochmal eingeben. Kochkurs. <lacht> ja, ja. Oh, mach mal Ach klar. Oh, äh. In Partei ja, Partei. ja, genau. Ich machen jetzt mal Koch. Koch. Koche. Kochprofis. Kochenrezepte. Schauen wir mal. 21 schnelle Rezepte für einen leckeren Feierabend. Das klingt doch super, oder? Ja. So. Das neue Google Form. Oh, hey. jetzt schaut man auf den Ton. Es fängt die Welt ein, wie du sie siehst. Das oh. übersetzt. Ja, witzig. Ja. Jetzt können wir tatsächlich direkt nach. Also das heißt, du musst also dein, deine Sendung, also beziehungsweise, äh, du, du musst im Prinzip, äh, ja, deine, äh, wie nennt man das, denn, wenn du eine Serie schaust, ne, du musst ja. also nichts mehr verpassen, du kannst die ganze Staffel, also du machst hier irgendwelche, Man kann Re natürlich auch Re Serien gucken, wer hat man Ja, Fermentierungen und was nicht ich für Dinge. Und das heißt jetzt nicht, dass du in der Zeit, wenn du Marmelade kochst, ja, ja. dass du da jetzt auf Fernsehen verzichten musst. Ne? Ja, das ist wirklich ganz praktisch. Okay, und wenn man dann das Essen fertig hat, dann braucht man eigentlich nur eine weiße Wand. Dann kann oh, das machen wir doch jetzt auch mal. Dann schwenkt man auf die weiße Wand. Genau, ich nehme jetzt mal den, das ist ja schön, den kann man ja überall hinstellen. Jetzt stellen wir den einfach hier auf ja. den Küchentisch. Jetzt haben wir ein viel größeres Bild, jetzt muss er sich dann wieder scharfstellen. ja wieder scharf stellen. Macht er tatsächlich. Zack, so, jetzt machen schau. wir natürlich mal, das, das, das ist natürlich unfair. So. Wir machen jetzt mal Licht aus, aber genau. du, hast, du hast den kürzeren Weg. Ich mache jetzt mal Licht aus und wir machen noch ein anderes Programm. Oh, okay. das ist doch schon mal ganz lecker, für die Fleisch. <lacht> es hat, ne? Vegetarier werden. Achso, geht aus, und das Licht aus. Nee, das geht automatisch. So. So. Ja, damit wir ich gleich beschwerden kriegen, was wir hier für Programm zeigen. Ja, dann schalt mal um. Äh, genau, gehen wir wieder auf den Startscreen und machen das. Genau, acht da! Und jetzt schaltet auch direkt das Licht drauf. Ja. ja, wir können ja mal warten, bis der Bewegungsmelder, bis, äh, beziehungsweise bis das Licht automatisch ausgeht. Aber auch das, ich meine, ich muss jetzt nicht immer. Ich muss jetzt nicht immer wie im Keller äh, leben, sondern man sieht ja, dass man da nicht Rest verdunkeln muss, sondern ja. äh, das Ergebnis ist auch jetzt schon mit schlechten Wir müssen jetzt ja auch dazu sagen, wir haben jetzt eine ganz normale Weise Wand. ganz normale weiße Wand, wo direkt Licht drauf leuchtet. Den Beamer einfach spontan hingestellt. Ja. Und, äh, Schon direkt ein Bild. Also Richtig schön schneller ist. kann man ein Großbild nicht erzeugen. Wenn also du da jetzt, äh, äh, sagen wir mal, eine Leinwand, gut ist sowas, hast Normalerweise hast du ja, äh, sagen wir mal, in der Küche keine Leinwand. Ne? Das ist ja, aber die weiße Welt. Wand hat man ja eigentlich ja, schon die, irgendwo immer. Die weiße Wand, die hat man eigentlich immer. Und ich will jetzt gerade mal gucken. Ne, da ist, äh, doch, ich kann doch verdunkeln. <lacht> Das, das, hättest das du mal schneller der mal der sagen können. Etwas kann ich verdunkeln, aber nicht alles, weil der Rest geht über den Bewegungswände. Okay. Aber das wird sich auch irgendwann äh, von selbst lösen, das Problem. Es kommt wieder eine Werbeanzeige. Aber der Ton ist jetzt weg. Den Ton kann ich mal wieder hin. Den hast du weggemacht. Dann mach doch mal richtig, dass der Nachbar. Ja. Yes. <lacht> ja. Ich weiß schon, wo ich den benutze. Ich nehme den mit ins Bad. <lacht> ja, das geht immer auch. Kann man da die Decke ja. projizieren? Genau. Oh, da lege ich mich auf die Fauna haut. Kann man ja eigentlich mal. Achso, jetzt müssen wir die Kamera da mal mitbewegen, oder Ja, das mache ich. Moment. Kamera Wir haben ja hier auch drückt. eine weiße Decke. Ja, Moment. Jetzt drehen wir mal. Zack. Ja, das ist natürlich super. Passt sogar an. Jetzt stellt er sich wieder scharf. Nicht schlecht. Ja, also dieser plug and play ich funktioniert wirklich gut. Mal gucken, ob ich das noch besser einfangen kann. Ja. ja. Eine coole Idee. Also, das kann ich mir jetzt im Bett gut vorstellen. Ja. Äh, dass ich da... ...entspannt meine Serie <lacht> schaue. Tatsächlich. Klasse. Ja, und wie gesagt, der, der Streamt jetzt über WLAN. Äh, selber projizieren den Deckel, also einfacher geht's nicht mehr, muss man sagen. Also so. diese, diese Geschichte ist schon ganz gut durchdacht. So, da dann sehen wir nochmal, dass es wirklich schwer ist. Genau. Gehen wir mal hier also ich zeige jetzt auch nochmal, wir haben hier außen im Flur jetzt momentan leider Licht. Genau. Da, da ist ein Bewegungsmelder und der wird irgendwann, müsste er heute im Laufe des Tages abschaffen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, Gut, ich äh, zoome auch nochmal bei, dass man sieht, dass es das hier doch... Aber meistens auch mal Trailer aktivieren. Das andere funktioniert auch schnell. Da gibt es eigentlich nichts zu. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch so lange, bis das Licht genau. sich wir machen mal kleine Zeit. <lacht> Und dann schneide ich das einfach raus. Genau. Ja, das musst du gleich in Das muss jetzt irgendwann muss das Licht ausgehen. muss ja dann schlagartig das bildet sich um 100 Prozent das ist ja mal der Sonne, das praktisch der Sprung der ist ja dann klar riesig ja richtig gerade beim Klima mit begrenzter Lichtleistung aber schlecht ist der klar nicht also weil der ich meine ich brauch, du brauchst eben aber einen festen Untergrund ne? ja und dann ist der Klang gut und es geht auch, wenn du da praktisch äh, gleichzeitig einen Resonanzraum hast, wo mhm. du das draufstellst, dann ist natürlich dann der Klang noch besser. So eine Stunde später. Was ist das eingestellt? Ich weiß nicht. Das ist für Lama Mitarbeiter eingestellt. <lacht> Den du beim Laufen die Schuhe besorgen kannst und die Strümpfe flicken. Wenn <lacht> ja, du einschlafen und wieder aufwachst, denkst du: Ja, es noch. Ja. Bin bin ich Bin gerade Ah, na Jetzt haben es. Da schneidest du aber jetzt gar nicht. Dazu. Nee, das läuft schon alles voll drin. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> Dann laden wir uns unsere so Zuschauer Ja. Jetzt. So, jetzt haben wir ein Zack gemacht. Drei Stunden später. Ja. Und jetzt sehen wir, dass der Kontrast auch direkt viel, viel höher ist. Wir gehen mal, kann man hier überall Trima aktivieren. Ja, wir müssen ja mal aufpassen auf Urheberrechte. Deshalb gehen wir wieder auf YouTube. Sonst müssen wir alles rausschneiden. Genau. Ich zeige mal ein bisschen Werbung. Ich glaube, du machst den noch besser funktionieren. Damit fährst du mit deinem Auto noch schneller. Und du überschaust, wer mit noch mehr wert. Ja, der Live-Eindruck hier ist, das Bild ist äh, hell genug, nicht strahlend hell, aber auf jeden Fall hell genug, um, um gut auszusehen. Für uns von Timothy bedeutet das, der Ton ist wirklich gut, also für den spontanen Großbildgenuss ist das Gericht wirklich geeignet. Ja. Und, und ich muss sagen, für jeden, der jetzt gerade momentan im Urlaub ist ja. und äh, will das Endspiel, wenn ja. wir nicht verpassen, der und wird sich freuen oder der möchte vielleicht äh, seine, seine Filmaufnahmen, die er tagsüber gemacht hat, abends äh, nochmal mal mit ihm passieren lassen. Oder möchte mit der Familie vielleicht einen gemeinsamen. Man kann es ja auch als äh, externen Monitor benutzen. Ja. Ja, also sagen wir, äh, gerade wenn man etwas nachbearbeiten will, ja, und äh, sagen wir, der äh, Bildschirm des Laptops ist zu klein, die Schriften sind zu klein. Und dann kann man sich hier so ein Mega-Bild projizieren. Das muss jetzt nicht hier. Äh, ich denke, das werden jetzt so um die 80 Zoll sagen. Ja. ja, das, das 80 Zoll. Zwischen 75 und 80 Zoll. Das bestimmt 80 Zoll, ja. Und und das ja. ist wirklich ein großes Bild und da auch hell. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man dieses Gerät für ein paar Euro bekommt und überall mit hinnehmen kann, mit Ton drin ist, Handleut ist, also das ist schon eine, eine, eine Geräteklasse, die durchaus Sinn macht. Und in meinen Augen auch, äh, Neueinsteiger zum Großbild finden. Wenn man mal auf den Geschmack gekommen ist, wie gut so Großbild sein kann, dann äh, entwickelt man sich dann auch meistens dahin weiter mit den Projekt? Und äh, was mir auch auffällt, ich habe nämlich eben mal ganz kritisch geguckt, äh, dass äh, sagen wir, die, die absoluten Profis, die kommen immer mit dem Thema Regenbogeneffekt. Diese Geräte haben wirklich gar wie Die haben das gar keinen. Ist, das ist äh, der LED-Technik geschuldet. Die werden ja äh, Farbab gibt es bei diesen Geräten ja nicht mehr. Die haben eine rote, eine grüne, eine blaue LED und die werden wie so eine Ampel durchgeschaltet. Und da da kein Rad mehr ist, dass sich dreht, geht das in sehr hohen Frequenzen und äh, dann in so hohen Frequenzen, dass man eben keinen Regenbogen mehr sieht. Das ist gerade bei einige LED-Projektoren ein enormer Vorteil. Die sind fast Regenbogenfrei. Also ja. ich sehe jetzt auch keinen, obwohl ich recht empfindlich bin. Ich auch. Mhm. Ja gut. Also ich filme jetzt gerade noch mal den Projektor selbst. Soll ich mal wieder nicht machen? Ja, vielen Dank. Ich dass danke du auch, dass da warst. Macht mir immer wieder Spaß. Erst recht bei so originellen Geräten. Genau, das wird ja immer äh, relativ wenig gezeigt, obwohl die äh, Technik doch sehr innovativ ist und ja, sieht, genau. dass es wirklich brauchbar ist. Richtig, das äh, sehe ich auch so. Es wird immer viel Fokus auf die reinen Heimkino-Geräte gelegt, aber gerade solche Geräte machen den Nutzen vom Großbild auch sehr, sehr deutlich. Und für den, für den Kinderabend, also es gibt endlos viele Anwendungen für solche Geräte. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch viel Spaß <lacht> mit der neuen Technik. Jo, bis Auf Wiedersehen. Bis zu den nächsten Weber. Tschüss. Und Tschüss. tschüss.